Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema ja passives Einkommen ohne stadtkapital Und gerade neulich ja wurde ich so gefragt, ob äh, ja, sich Network Marketing überhaupt noch lohnt. Ja, also die Person, die da auf mich zugekommen ist, hat äh, ja ein bisschen im Internet recherchiert, hat dann natürlich äh, festgestellt, dass es wohl Menschen gibt, die ja damit angeblich super viel Geld verdienen und dann halt ähm, ja, auch ähm, Artikel und Videos gefunden, wo halt auch beschrieben wird, dass viele Menschen im Network Marketing scheitern. Und ja, wenn dich jetzt meine Meinung zu dem Thema interessiert und wenn ich ein paar Gedanken dazu äh, ja mit dir teilen darf, dann bleib jetzt bitte hier dran, denn äh, ich möchte ja äh, gerne hier meine Meinung dazu sagen, warum ich äh, ja Network Marketing für die beste Möglichkeit halte, sich passives Einkommen aufzubauen, gerade dann, wenn du kein stadtkapital zur verfügung hast also ob, jetzt, äh, ob es jetzt menschen gibt die im network marketing äh, viel geld verdienen oder äh, ob es menschen im network marketing gibt die jetzt kein geld verdienen das hat weder was mit network marketing zu tun äh, noch ähm, ja genauso ist es auch in anderen branchen ja es gibt unternehmen egal in welche branche du schaust die verdienen äh, millionen machen milliarden Umsätze, ja verdienen richtig viel geld und dann gibt es halt unternehmen die kämpfen jeden Monat um ihre Existenz. ja, Also das ist jetzt kein Phänomen, was Network Marketing allein gepachtet hat, sondern das findest du ja in allen Bereichen der freien Wirtschaft. Nichtsdestotrotz, wenn du dir anschaust, welche Möglichkeiten du hast, um passives Einkommen aufzubauen, vielleicht durch Aktien, dass du in Aktien investierst, die Dividende ausschütten, ob das in Immobilien sind, ja, ob du in Startups investierst. Du wirst feststellen, du wirst bei den allermeisten, ähm, ja, Möglichkeiten ähm, dementsprechend erstmal Kapital brauchen, entweder Eigen- oder Fremdkapital, welches du investieren kannst und dann, wenn alles gut läuft, auch ein, äh, ja quasi dann deine deine Rendite daraus zu erhalten und ein passives Einkommen daraus zu beziehen. Das ähm, ja, ist natürlich immer so ein Thema. Ähm, da ist dann auch immer so die Frage: Ja, findest du, das, findest du, man soll in Aktien investieren? Findest du, man soll in Immobilien investieren? Ich bin der Meinung, alles hat auf dieser Welt irgendwo seine Daseinsberechtigung. Aber letzten Endes muss natürlich auch die Grundvoraussetzung dafür da sein. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt einfach mal hergehen und sagen: Gut, ich möchte 500 Euro passives Einkommen im Monat zusätzlich haben, dann brauchst du dafür. Ja, wenn ich das mal so hochrechne, dann brauchst du etwa 100.000 Euro die sich mit 6% verzinsen, nur damit du ähm, aus der Rendite raus, dir ein passives Einkommen generieren kannst. Also wenn ich jetzt diese 100.000 ja, ähm, nehme und äh, sage, okay, ich habe 6% ähm, Rendite, dann habe ich 6.000 ähm, Euro im Jahr Ertrag. Und das dann durch 12 ergibt dann dementsprechend diese 500 Euro, von denen ich gerade eben gesprochen habe. So und diese, ähm, das ist jetzt natürlich eine, eine ganz einfache Rechnung ohne Berücksichtigung von Steuer oder wenn du in, in Immobilien investiert hast, musst du natürlich auch Rücklagen und so weiter schaffen. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist ähm, ohne Kapital immer so ein Thema, ähm, ja, wenn es um Investieren geht, passives Einkommen aufbauen geht. So Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Möglichkeiten hast du äh, trotz alledem? Ja, Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, du äh, fängst jetzt komplett bei Null an, dann hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, weiterhin äh, als Angestellter zu arbeiten, Geld auf die Seite zu legen und immer wieder zu investieren. Du trägst natürlich dabei auch das Risiko immer, dass dein Investment in die Hose geht und dass du ähm, ja eben halt nicht die äh, Rendite anstrebst, beziehungsweise die Rendite erzielst oder dass du halt einen Totalverlust erleidest. Ja, alles ist in dem Fall möglich. Das ist auch jetzt weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach so, wie es ist. Ja, und deshalb ist Network Marketing für mich eine, eine Möglichkeit, ja, passives Einkommen aufzubauen. Und das ist für mich, ja, ich spreche jetzt hier komplett, das ist einfach nur meine Meinung zu dem Thema. Ja, die, die einzig wahre Möglichkeit, das Ganze richtig äh, zu tun. Natürlich, ich weiß, es gibt auch noch die Möglichkeit, mit digitalen Infoprodukten sich passive Einkommen und so weiter aufzubauen. Nur der Vorteil beim Network Marketing ist, dass äh, wenn ich zum Beispiel online äh, mir ein passives Einkommen aufbauen will, dann brauche ich entweder eine gewisse Reichweite, die mir jeden Monat gewisse Besucherströme auf meine verkaufszeiten bringt um dann eben auch die kurse verkaufen zu können oder ich muss halt immer in werbung investieren so und ähm, network marketing ist für mich da eine ausnahme ja weil ich kann auch hier natürlich in äh, mit werbeanzeigen neue vertriebspartner generieren aber wenn ich einen vertriebspartner äh, gewonnen habe den vernünftig eingearbeitet habe und der vertriebspartner dann von alleine anfängt das Geschäft groß zu machen, seine eigenen Strukturen aufzubauen, seine eigenen Kunden zu gewinnen, ja, dann ähm, ist es nicht mehr notwendig äh, in Werbung zu investieren, es ist auch nicht mehr notwendig in ja in irgendwelche ähm, oder irgendwie anderweitig aktiv zu werden sondern ähm, das Unternehmen wächst auf einer gewissen Größe dann eben auch aus sich heraus wenn du es natürlich richtig aufgebaut hast so und das ist und das ist der der Unterschied den ich sehe ja äh, natürlich ähm, digitale Infoprodukte verkaufen ähm, Werbeanzeigen dazu schalten alles richtig ja darüber kannst du natürlich auch ein schönes Einkommen generieren Nichtsdestotrotz hast du halt hier nicht diesen, ähm, ich will es mal sagen, diesen Effekt, dass sich das Geschäft irgendwann von alleine fast selbstständig. Wenn du jetzt, ähm, wenn du äh, in dem Moment, wo du die Werbeanzeigen abschaltest, wirst du auch keine Sales mehr erzielen, ja. Und das ist das, was ich damit meine. Also ähm, von daher ist für mich Network Marketing ähm, ja eine richtig gute Möglichkeit, passives Einkommen aufzubauen, weil, und das vielleicht noch hier dazu, ähm, ja als Ergänzung zu dem, was ich eben gesagt habe, du hast halt hier die Möglichkeit im Network Marketing, du könnt, kannst jetzt hier sehen, hier hast du die, die, die Höhe des Einkommens und die, die Anzahl der Monate im MLM auf einer, auf einer Leiste hier gesehen. Und ähm, ja, wenn du, auf eine, wenn, wenn du jetzt hier den Verkäufer nimmst, ja, den Direktvertriebler, du kannst aber auch hier de, das Wort durch Angestellt ersetzen, ja, dann ist es ähnlich. Dann wirst du zwar sofort, ich sag mal, ein gewisses Einkommen in einer gewissen Höhe haben, ähm, das wird sich aber jetzt nicht ähm, ja, dramatisch vergrößern. Ja, über Je länger du in einem Unternehmen bist, ähm, wirst du die ein oder andere Gehaltserhöhung bekommen und ähm, das war es dann aber auch im Network Marketing ist es so. Du startest damit eine unternehmerische äh, Selbstständigkeit und hier ist es wie, wie häufig so, dass du erstmal viel Zeit investieren musst, um das Ganze auch erstmal ja, in, ins Laufen zu bringen. Das heißt, du gewinnst deine ersten Kunden, dann kommen deine ersten Vertriebspartner dazu. Wenn deine ersten Vertriebspartner dazugekommen sind, dann hast du die Situation, dass du die natürlich auch dementsprechend einarbeitest. Und ähm, ja, und, und in der Zeit kannst du natürlich dann keine eigenen Kunden gewinnen, so dass dein Einkommen eine gewisse Zeit vielleicht deutlich geringer ist, wie das von einem angestellten verkäufer oder von einem, von einem klassischen Angestellten und Arbeitnehmer. Ja, das äh, ist durchaus möglich. Ähm, allerdings wird es dann so sein, dann hast du irgendwann den ersten Teampartner, irgendwann seid ihr zu 10, dann zu 50, dann 100, 1000, 10.000, wo da die... Grenze ist, das äh, liegt letzten Endes an dir und an dem, was du dir dann quasi vorstellen und ähm, vorstellen kannst und was du dann natürlich auch in der Lage bist äh, zu leisten und umzusetzen. Ähm aber Fakt ist ja eins, während ein Angestellter halt maximal 24 Stunden am Tag arbeiten kann, um seine Brötchen zu verdienen, können halt 100 Leute 100 mal 24 Stunden arbeiten. Das heißt, du wirst halt dann deutlich mehr verkaufen, dementsprechend mehr Umsatz machen und dementsprechend wird auch dein Scheck wachsen. Und irgendwann wird halt der Punkt kommen, an dem wirst du genauso viel verdienen wie, der, wie ein Angestellter, Arbeitnehmer, wie ein Verkäufer, wie jemand, der im Direktvertrieb äh, seine Kunden gewinnt. Nur mit dem Unterschied, dass dein Einkommen dann weiter wächst, obwohl dein Zeitaufwand immer geringer wird. Ja, das ist auch hier schön dargestellt. Ja, am Anfang hast du, ähm, musst du viel persönliche Arbeitskraft einbringen für ein relativ kleines Einkommen und mit steigendem Einkommen nimmt auch die, die Notwendigkeit der persönlichen Arbeitskraft dann dementsprechend ab. Ja, und das in Summe macht Network Marketing für mich ähm, ja zu, zu einer der schönsten Möglichkeiten, sich passives Einkommen aufzubauen und kannst sofort davon profitieren. Ja? Das heißt, du musst nicht erst investieren und warten, bis ähm, Rendite zurückkommt, sondern du kannst heute anfangen, deinen Kundenstamm aufzubauen. Du kannst heute anfangen, dein Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen und kannst dann auch die ersten Einkünfte dementsprechend auch heute schon genießen ja? und musst nicht erst warten, bis du dann in Rente gehst. Ja? Also das einfach jetzt mal so viel äh, zu dem Thema. Ich werde, wie gesagt, den Link äh, zu diesem äh, Artikel dann auch noch unterhalb des Videos ähm, veröffentlichen, sodass du da dich auch noch mal ja tiefer in das thema ja ähm, einlesen kannst und eintauchen kannst sind auch ähm, verlinkungen auf andere videos noch mit drin also lohnt sich da einfach mal vorbeizuschauen und ich hoffe immer dass ja so der gedanke heute ja dir ein Stückchen äh, weitergeholfen hat und ähm, ja dich vielleicht auch ein bisschen inspiriert hat sich mit network marketing ein bisschen ähm, näher auseinanderzusetzen und wenn du jetzt vielleicht auf der suche bist nach einem network marketing unternehmen ähm, wo du ja, wo du ähm, ja, sagst, okay, da möchte ich mir ein passives Einkommen aufbauen, dann kann ich dir empfehlen, schau unterhalb äh, des Videos in die Beschreibung. Dort findest du einen Link, wo du dir gratis Informationen diesbezüglich anfordern kannst. Und dann ähm, erfährst du auch, wie du, ähm, falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, in, äh, mit mir in Verbindung treten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.